Jetzt ist es also offiziell. Knapp acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. zum britischen König gekrönt worden. God save the King. Für einige klingt es vielleicht immer noch etwas ungewohnt, schließlich regierte Queen Elizabeth II. ganze 70 Jahre Ziemlich feierlich und in traditioneller Zeremonie ist jetzt also aus dem ewigen Thronfolger der britische König geworden. Er steht vor der großen Aufgabe, das Königshaus fit für die Zukunft zu machen. Und auch wenn eigentlich inzwischen viele Britinnen und Briten wollen, dass die Monarchie endgültig abdankt. Das Krönungsspektakel heute wollten sie dann aber doch nicht verpassen. Mareike Aden. Die Edwards-Krone mit über 400 Edelsteinen zieht vor ihm in die Westminster Abbey. Dann beschreitet Charles III. den Weg zur Krönung. Vor den Augen der Welt und seiner Familie legt er den traditionellen Schwur ab und betet als erster britischer Monarch für alle hörbar bei einer Krönung. Grant, that I may be a Lass mich ein Segen sein für alle deine Kinder, jeden Glaubens und jeder Überzeugung dass wir zusammen Wege der Güte entdecken und auf Pfade des Friedens geführt werden. Von den vielen religiösen Elementen findet der wichtigste Akt auch dieses Mal im Verborgenen statt. Die Salbung mit heiligem Öl, begleitet von Handels Krönungshymne, die rituelle Übertragung der Macht. Auf dem jahrhundertealten Krönungsstuhl empfängt Charles die Edwards-Krone. Ein prüfender Blick des Erzbischofs, ein leises Lächeln vom König. God save the King. God save the king. Draußen im Regen schauen tausende gebannt zu auf kleinen Bildschirmen und großen. Das ist heute Geschichte. Fantastisch, das erste Mal in unserem Leben, dass wir eine Krönung erleben. Die Royals arbeiten hart, sie sind gut für unser Land, leisten viel. Aber so denken nicht alle. Auch hunderte Monarchiegegner sind heute auf der Straße. Die Monarchie tut so, als sei Geburtsrecht der richtige Weg, unsere Anführer auszuwählen. Das zementiert Anspruchsdenken und alles, was in der britischen Gesellschaft zu so viel Ungleichheit führt. Die Polizei nimmt mehrere Protestierende fest, beruft sich dabei unter anderem auf ein neues Gesetz, das das Demonstrationsrecht verschärft hat. Derweil nimmt das royale Protokoll seinen Lauf. Prinz William schwört als Adelsvertreter dem König Treue, Charles sichtlich gerührt. Zur Nationalhymne verlassen die gekrönten Westminster Abbey. Die Frau von Charles ist nun Queen Camilla. Zurück zum Palast geht es in der goldenen Staatskutsche. Allein für die Prozession sind an diesem Tag etwa 4000 Militärangehörige im Einsatz. Und das erste Mal führt Charles III. seine Familie als König auf den Balkon des Buckingham-Palastes. Die Feierlichkeiten sind vorbei. Vor dem König liegt jetzt die große Aufgabe, die britische Monarchie in die Zukunft zu führen. Fragen wir nach bei Annette Dittert in London, die den ganzen Tag dabei war. Die Euphorie war heute groß, aber seit dem Tod von Queen Elizabeth II. haben die Anti-Royalisten im ja Zulauf bekommen. Wir haben es gerade gesehen. Gab es denn heute Anzeichen, dass König Charles die Monarchie reformieren will? Die gab es durchaus. Zum einen hat er ja den gesamten Gottesdienst etwas verschlankt. Es waren nur noch 2000 Gäste statt 8000, wie bei der Queen. Und dann, das haben wir eben im Beitrag nicht sehen können, waren da eine Menge Elemente, die in Richtung einer diverseren Gesellschaft, die wir in Großbritannien ja längst haben, gehen. Da war ein schwarzer Gospelchor, der auftrat, so etwas hätte es bei der Queen nicht gegeben, hat es auch bei ihrem Beerdigungsgottesdienst nicht gegeben, solche Elemente. Und dann, ganz wichtig, wurde Charles beim Rausgehen am Ende von, den Vertretern der vielen anderen Religionen begrüßt, offiziell, die eben längst im Land dominieren. Laut äh, der letzten Volksbefragung 2021 ist ja schon längst die Mehrheit der Briten nicht mehr christlich. Nur noch ein kleiner Teil praktiziert wirklich den anglikanischen Glauben. Die Mehrheit ist längst muslimisch, hindu, buddhistisch. Der Premierminister ist ein Hindu, der auch heute eine Lesung gehalten hat. Und all das sind kleine Schritte, eben repräsentativer, repräsentativer zu werden für diese Gesellschaft. Denn wenn er wirklich in Zukunft alle seine Untertanen hinter sich versammeln will, dann kann er das nicht mit so anachronistischen christlichen Zeremoniellen tun, die ja letztlich die Monarchie vor allem in der Vergangenheit verankern. Die Kosten für die Krönung werden auf 100 bis 250 Millionen Euro geschätzt. Das dürfte ja einige im inflationsgeplagten Land ziemlich ärgern. Wird König Charles das noch teuer zu stehen kommen? Ja, eben nicht. Und das ärgert eben die Leute, weil diese Krönung eben aus der Staatskasse bezahlt wird. Und viele, mittlerweile über 50 Prozent der Briten in der letzten Umfrage in dieser Woche, sagen, das geht eigentlich nicht. Es geht uns wirklich nicht gut nach dem Brexit. Eine ungeheuer hohe Inflation, die Lebenshaltungskosten werden in die Höhe getrieben, weiter und weiter. Also es ist wirklich im Vergleich zu Europa ein armes Land geworden. Und dass da dann eben 100 oder vielleicht sogar 200 Millionen Euro umgerechnet vom Steuer Zahler getragen werden soll. Das sieht hier kaum einer ein. Die Zahlen dazu werden übrigens erst in der nächsten Woche veröffentlicht, nach dem Spektakel wohlweislich. Und ich denke, dass das dann noch einmal das Land über einige Wochen und Monate beschäftigen wird, die Diskussion darüber. Annette Didat, danke nach London. Zur Krönung von König Charles dem dritten und der britischen Monarchie in der heutigen Zeit, hat Klaas-Oliver Richter vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Was für eine Show mit bunten Uniformen, Kutschen, Dudelsäcken und allem, was dazugehört, wenn sich eine gewesene Weltmacht feiert und ihre Bedeutung noch einmal so richtig vorzeigen will. Ich gebe zu, auch ich habe es mir im Fernsehen angeschaut, weil diese Zeremonie auch mich beeindruckt. Aber kann eine konstitutionelle Monarchie in goldenen Kutschen eine Gesellschaft wie die britische zusammenhalten, in der 13 Millionen Menschen als arm gelten? Ich habe da so meine Zweifel, obwohl die Hauptfigur König Charles III. als älterer Herr mit durchaus zukunftsgewandten Ansichten durchgeht. Seit Jahrzehnten ist er als überzeugter Ökolandwirt aktiv. Die kolonialen Verfehlungen des britischen Weltreichs sind ihm erkennbar unangenehm. Dennoch wird sich die britische Monarchie radikal wandeln müssen, um zu überleben. In einer Umfrage geben mehr als drei Viertel der 18-24-Jährigen bis 24 an, sich einfach nicht mehr für die Royals zu interessieren. Und das trotz all der Geschichten um Harry und Meghan. Dass ausgerechnet in der vergangenen Woche ein Gesetz verabschiedet wurde, mit dem die Demonstrationsfreiheit in Großbritannien eingeschränkt wird und dass ausgerechnet am Rande der Krönungsfeiern einer der prominentesten Antikönigsprotestler festgenommen wurde, das sollte uns alle besorgen. Es ist nicht Charles, der dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, aber als Staatsoberhaupt konnte er es eben auch nicht verhindern. Wir haben heute Zeitgeschichte erlebt. Noch einmal wird es solch ein Spektakel nicht geben, da bin ich mir sicher. Und ich bin ganz zufrieden damit, dass unserem Land ein Bundespräsident als Staatsoberhaupt vorsteht. Der ist, wenn auch ziemlich indirekt über die Bundesversammlung von uns Bürgerinnen und Bürgern zumindest mitgewählt. In Großbritannien verbleibt die Krone und das Amt in einer Familie, ohne dass die Menschen darüber abstimmen könnten. Politische Teilhabe im 21. Jahrhundert stelle ich mir anders vor. Die Meinung von Klaas-Oliver Richter. Und wir kommen von